Da seht ihr den Zaun. Und der Zaun muss weg. Ja, ich, ich, ich bin wirklich ein Freund von offenen Grundstücken. Ich liebe diese Offenheit der Amerikaner. Die haben immer vorne in ihren Vorgärten keinen Zaun. Das ist alles offen. Das geht da frei zur Straße. Das finde ich total cool. Ich trau mich nicht. <lacht> nee, das habe ich hier seit 20 Jahren, haben wir hier diese Anordnung. Seit 20 Jahren. Und jetzt will ich das verändern. Oh Mann ey. Ich mach sie jetzt weg. Ich mach sie jetzt weg. Ich trau mich nicht. Ich mach sie jetzt weg. Ich mach den Zaun jetzt weg. Warum nicht? Oh cool. Mach ich jetzt. Los. Cool. Cool. Ja. Ich trau mich nicht, traumi nicht. Dann ist vorbei, dann ist es für alle Zeiten offen. Wir beschränken uns nur, wir sind Zaunmenschen. Wir müssen frei werden. Ja! <lacht> Ha. Come on! Uh -huh. Uh -huh. drauf. Gut. Ist ja. oh. Oh. Äh. Warum ist das bloß alles so anstrengend? Aber hier, Tipp meines Vaters. Holzfehle immer auf Sand stellen und den Beton nur <lacht> Holz fehle immer aus Sandstellen und den Beton nur seitlich drumherum, damit das Wasser am Holzstab vorbeilaufen kann und das Holz nicht vergammelt. Das Holz sieht aus wie neu. Mein Vater hat recht, super Tipp, Sand unten rein, Holz drauf, Beton seitlich drumherum, perfekt, der Holzstab vergammelt nicht. Freaks, das war's für heute. Coole Sache, mehr Freiheit, mehr Offenheit, mehr Freak. <lacht> yeah, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss. Oh, really. Yeah!